Ich meine, schien nichts zu sagen. Hallo schön, das ist Celestia. Na? Ich bin ja noch Ich liege. Ich liege li ja immer nur in der Illusion zu schlafen. Im Begriff schlafe ich nicht. Das ist ein typischer Animo-Moment. Oh mein Gott, ich bin ausgerutscht und meine Brüste sind in dein Gesicht reingefallen. Aber aus irgendeinem Grund bist du daran schuld und ich nenne dich Idiot und ich schlag dich kreuz um den gesamten Bildschirm. Übrigens, Johann, willkommen. Mein Name ist da E.P. Ich trage eine Sonnenbrille und was Karriertes, was ich mir geholt habe gut ne und wir ich, wir ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem engage in der letzten Folge haben wir die der die selika äh, mein Gott Selicas <lacht> nebenquest Quest haben wir gemacht ne bandgespräche gucken wir uns am Ende an deswegen habe ich das Zimmer kurz mal hier verlassen ne und ja heute machen wir uns dann mal auf zu einem DLC Quest weil diese haben ja keine level die passen sich mal unseren land ne? von daher macht sowieso keinen unterschied weil wir die machen aber ich habe mir die meistens so aufgeschoben immer nur so bis zu einem punkt in dem ich weiß nicht Hallöchen so bis zu dem punkt in dem ich irgendwie vielleicht denke dass wir alle charaktere haben ne? damit es ja doch am meisten lohnt ne? was? was ist in der gotte aufgetaucht ich sehe hat so ganz ich da so ganz ja. Ganz schwach habe ich dort gesehen. 50 Fragmentpunkte, ja, mal ich beinahe verpasst. Und da mein mein Tierchen ist auch irgendwie wat. Äh, buh, buh, buh, buh. Gut. Ähm, was. Gut, was habe ich gemacht? auf Screen? Ich Irgendwie stehe ich gerade voll auf dem Schlauch. dabei ist eigentlich immer gleich Ja, Arena kämpfe ich wieder aufs Screen gemacht. Ne? Ich werde halt nämlich. Immer so irgendwie manipuliert, dass ich irgendwie gegen Leute kämpfe, damit ich irgendwie auch noch Support-Gespräche hier freischalte und ja, lohnt sich dadurch. Bekommen wir zwar immer eine Menge Support-Gespräche, die wir uns anschauen müssen, aber da ist ja gut. Ne? So, irgendjemand genau Gregory mit ihm habe ich noch ein paar Steinchen und ein paar Schutzjubiläen gegeben und ja, er will jetzt mit mir reden. Machen wir dann mal. 夜掛ける前は明るかったのにすっかり暗くなっちまった。今日はなかなかの大冒険だったな、新十様。まさか街道で出かけてホーム行くの <lacht> Wie es so manchmal passiert, ne? ja, die Katze sich in einen Drachen verband und ist weggeflogen, dann mussten wir den Drachen erschlagen. Was für ein Tag. 楽逃げれやグレゴリー何でもねえよ。それグレゴリー。<笑> ich weiß immer noch nicht, ob, wenn man weiblichen Charakter am Anfang gewählt hätte, ob der Männ der Viren gott dann in deren Welt männlich gewesen wäre ich nehme das jetzt einfach mal so stark an ne? aber ich weiß es nicht Würde sich irgendwie so anbieten würde ich sagen so dann gucken wir uns mal einige unterstützungsgespräche an da sind wieder eine menge hier nicht freigeschaltet habe das heißt ja und weil vale. lass krachen <Sepio> was irgendwie bei dem meeting im grüßungskomitee der neuen Charaktere nicht anwesend bei mal sehen war es auch so. If you're ja voll ptsd von also to Ich bin nicht hier, aber ich bin Sama! Oh, Ich Ich glaube, ich habe Probleme jetzt. So, nochmal Gregory. Äh, machen wir es mal jemand anderen. Äh, Nell und Temera. Ich glaube, die haben in der Arena gekämpft hat hat fertig gemacht, glaube ich. Nee, die hat gegen Diamant gekämpft. Also Tiberia, die hat Diamant voll fertig gemacht. Aber er hat ja auch nur ein Eisenschwert und sie hatte irgendwie, weiß nicht, diese super aufgeballerte Lanze. Ja, ich wollte schon sagen, taucht überhaupt nicht Noto, überhaupt noch hier auf. Aber sie so, ne? そこまでです。ね、僕です。あなた<笑> Ja, vielleicht hätte sie nicht begrüßen soll mit ah, ja, prinzessin von sollen ich hätte es mir eigentlich denken das ist klar äh, und Kagetsu. Okay. so ah, ok naja weil die beiden heute mitkommen ne? ich glaube, Butcheron hat gegen Karett zu gekämpft in der Arena. Genau Butcheron hat übrigens gewonnen. <lacht> Und schon hat das Spiel in der Canon gemacht, das Butcher und Axtkämpfer und Kagezuo und Schwertkämpfer ist. <lacht> あ、きっとそれは世の故郷 Cool. Aber nicht また近いうちに手合わせを。 あなた 対するしかしなるほど。 da ist es so, dass ich auch kein das? der 읽en ist die ich Mikoni washi So eigentlich in deren Welt immer noch einfach auferweckt werden? Es also ist ja halt immer noch am Schlummern. Der ist ja nicht tot dann, ne? Der ist einfach noch immer noch im Schlafen. War das jemand den weg Wir sind krass. Gregory und weil, weil hat irgendwie mit jedem von ihnen vier. bei jedem. Da wird bei jedem jetzt lain, ne? ja, ist グレゴリー Sorry, das ist ja schon... Ich denke, das ist ein so Wie? Okay. Und dann haben wir noch auch. Timera und Diamant. Wieso wurde ihre Name übersetzt von Mysteria oder Mysteria? Oder was auch immer gesagt hat, zu die wir haben mich an Fire Emblem Szenen, wo irgendwie die Schwester von Ike Mist hieß Aber in der deutschen Version ist sie Alia, weil er ja Mist ja auch ein anderes Wort für Dreck ist in Deutsch. Deswegen haben sie den Namen geändert, nehme ich an. だった。外が Nanda, da, schießt du nun, danke viel so von mir beim havoc. so Ich bin nicht so verbunden, Ich so. Mal controller. Ja, mein Controller, wird auseinander? controller Ja, die Katastrophe der Katastrophe der Katastrophe so Katastrophe der Katastrophe da sind so ich der in Seiten auf der rechten Seite ist das schon ein bisschen. Ich gehe jetzt nicht mehr da rein. So auf der rechten Seite ist ein bisschen locker. Manchmal bricht das ab. So, jetzt steckt es aber wieder. Ist aber ist immer so ein bisschen locker. Weil ein bisschen nervig ist so, da. Gab es nichts mehr. Ne? Ich meine, da gab es doch was. Aber machen wir am Ende ähm, bevor wir essen gehen. Marin vorwärts essen gehen gehen wir mal hier zum grünen zum fett krassen brunnen die items sie sammeln sich einmal ja immer hier an ich lese immer volkswagen volkswagen ist doch kein schwert ich habe noch nicht so ein schwert irgendwie von dem boden bekommen Mal ein einen zu Tiramis sturm meine ich. Stäbe, Stäbe muss ich kaufen. Hm. So, okay, ich krieg eine Menge von diesen Dingern hier. Ich müsste die mal einsetzen, ne? Wäre eigentlich eine Idee. Ja, mehr als zwei kriege ich nicht hin. Ein so ein Dreier-Porativ einpacken, lohnt sich ja auch nicht, wenn ich irgendwie fünf Items da einpacke. Ich bleibe immer noch so. Ich krieg immer noch so drei Punkte oder so. So, so bevor ich vergesse, lass mich hier kurz so ein paar Stäbe kaufen. Wir haben genug, bin ich mir ziemlich sicher, aber. Lass mich mal trotzdem welche ich muss die ja so oder so irgendwann kaufen, aber ich kenne ja die DLC-Kapitel, von daher weil ich weiß nicht. kann entweder relativ sein oder relativ. Oh mein Gott, das ist viel zu schwer. Wie soll ich das schon schaffen? Ich steppe auf zweiteres. So. Wir stellen mal noch mal. Ähm, wen habe ich denn hier noch nicht? So Celestia. Ich wollte mit Celestia reden, ne? Aber keine Ahnung. Als ich mich zu ihr hin habe, hat sie sich in Butcherin verwandelt. <lacht> Was irgendwie merkwürdig war. Also ja, da war pff, sehr komisch. So machen wir euch beiden. Außer ich kann wieder hier nichts mit euch herstellen. Die mögen alles, aber ja, aber klar, sobald ich hier wieder auftauche, ihr beiden gibt es nicht mal. Könnt ihr nicht mal alle die gleichen Sachen mögen? So. Stärke und Verteilung, Schwein, das ist alles. Oh Gott, dann machen wir... Nein, machen wir so. Und... Was war ja gut? Natürlich ja alles bis auf Magie und Resistenz. Ja. Ohne mich äh, Was mache ich hier gerade? Erbsenpüree. Äh... Ja. Oh das Kobe, nicht sehr ja. zuversichtlich. Oh. Okay, ich dachte, okay. äh, ich habe trotzdem bekommen. Okay, oh, ich habe keine Reste mehr. Okay. Gut, dann. Lauft einer von den DLC Charakteren herum, wenn ich den vielleicht noch Geschenke geben kann, weil irgendwie laufen wir die ganze Zeit weg hier. Abfall, Madeleine. Ja, ich habe noch genug. Aber ich tue die jetzt auch gleich benutzen, dann kriegen sie auch ein bisschen Support nämlich an. das ne? so. ähm, lass mal Team für heute, ne? unsere dlc charaktere natürlich wieder ne? Junaka ich fand irgendwie im letzten kampf hat sie nicht so viel gerissen deswegen wir sie heute auch noch mal mit Alkos nehmen wir auch mal mit weil ich einfach nur einen bodenkämpfer haben wollte ich habe ihn mal Marv gegeben weil das ist ehrlich gesagt nicht schlecht ne Marv hat ja diese diese ich tue ein bisschen schaden noch zusätzlich machen fähigkeiten ne? Und mit verstohlen werden die gegner vergiftet das klingt doch nicht schlecht ne so sie rückt immer noch live ähm. Ich habe Gregory immer selika gegeben, einfach nur, weil ich irgendwie mit erte vor Erika, aber irgendwie hat er damit nichts gerissen. Ne? Außerdem habe ich ihn hier präzision 3 gegeben, damit er besser trifft, weil er geht irgendwie nicht. hoffentlich trifft er jetzt ein bisschen mehr. Elflicht habe ich jetzt auch mal hier hochgeballert. Excalibur habe ich hochgeballert, hat alles Treffer gegeben. Also hoffentlich trifft er jetzt ein bisschen besser, ne? weil, seine weil er ist. Wortwörtlich der stärkste Barrier, den ich habe, ne? so vom Magiewert ja, Magie her. Ja, ne? Und er ist noch nicht mal auf dem gleichen Level wie einige meiner Charaktere. Zitrin hat, glaube ich, irgendwie so was, 27 Magie. Und sie war vorher meine stärkste Magierin, ne? Aber er ist super langsam, ne? Er ist super langsam und trifft einfach nichts. Also ja, da muss man ein bisschen was dran machen, ne? Deswegen habe ich ihnen diese Fähigkeit gegeben. Los ist dabei mit Ike. Und Ivy und Selene als Heiler und Magier habe ich mitgenommen. Und Butcher und mit Roy. Ne? Und damit hauen wir alles um heute. Ne? Das ist jedenfalls der Plan. Wir haben alles ne. Gut, dann können wir auf zur... Ich habe das Gefühl, ich vergesse irgendwas. Aber ich ich glaube, wir haben alles. So, wir gehen zu den göttlichen Kapiteln. Und da problem ist ich weiß nicht welche von den beiden jetzt welche ist aber werden wir haben ja sehen wir haben ja noch eine Emblem heroes charakter und ein Emblem awakening charakter ne? welche ja wohl beide irgendwie altar des schicksals hm. ich bin mir wirklich nicht sicher welcher ja welcher ist Heldenheiligtum. Das klingt schon so mehr nach. auch oh, ich sehe schon. ne das Da ist Fire dem Heroes. Weil da diese. Wie, wie nennt man diese Dinger? Diese Schreine da neben dem Wasser. Da sind diese gatscha Dinger, die im Himmel schwebt. Diese, weil diese, diese Monolithen oder wie auch, wie auch immer man die nennt, das sind diese gatscha Dinger, die man irgendwie, von dem man die Charaktere im Fire Heroes bekommt. und ja okay was ist Info hier die finden wir dann als merkwürdigen Tempels vor arm bringen gesicht das sieht aus wie dieser Tempel den man bei allem Awakening hat irgendwie so ähnlich angefangen wie dieses Spiel ne? man man hat erst irgendwie weil nicht gesehen wie irgendwie ja, Crumb und äh, Robin gegen den Hauptbösewicht gekämpft haben ne? dann kam na, nicht direkt ein Timeskip, aber ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das müsste ja der von Crom sein, ne? Welcher uns geht. wir haben ja schon gesehen, ne? Na, ich kann ja jetzt auch hier sehen ja. Ich nehme an, der Hirte, ne? Müsste das heißen oder so? Der haben Hirte, ja. Ja, das ist Chrome. Okay, wir sind hier richtig. Hier auf muss nicht mal nach dem Weg fragen, keine Sorge. Stell mir vor, dieses Kapitel wird einfacher als das gegen den letzten dlc charakter Aber wir haben schon gesehen, was die drauf hatte. Das ist, glaube ich, super nervig. Emblem der Bande. Oh, nice. Pause aus dem cover oh, ich habe mir mein ich habe mein glaube ich Lucina ausgerüstet. ausgerüstet ich gar nicht geplant <lacht> und ich bin Robin und nichts anderes. Damit haben wir mehr oder weniger alle Hauptcharaktere von Fire Emblem Awakening. Robin. Ich mag es sehr oft, Schicksal zu sagen. Ja, Schwester war mehr oder weniger was die Mutter von unserem Hauptcharakter ist. Also die Person, die sterben musste, um irgendwie weil nicht mit der Motivation reinzubringen. Ja, das ist eine Ehre. Also, ich bin 覚覚だ。so です ich irgendwie so wie gesagt, so, Ehre, Bruder, ja. was irgendwie merkwürdig ist, weil in dem war Intro vom *Final Awakening hat Robin Chrom getötet. Aber das war eine andere Zeit, es ist kompliziert. Dann lasst es uns krachen. Ja, Fire Emblem Awakening. Fire Emblem Awakening war das Spiel, was Fire Emblem wieder relevant gemacht hat. Deswegen hat eigentlich jeder, der so... Ich kann nur zehn Charakter mitnehmen. Also jeder, der irgendwie weil nicht mit Fire aufgewachsen ist oder schon ein paar vorherige Spiele gespielt hat, ihr ja, habt ist Die Level aus dem Intro. aber oh, wir müssen gegen beide kämpfen. Oh nein. Oh nein, das ist Rally, ne? Da kenne ich dort Zeichen. Werte, also verbindete innerhalb von zwei Finalen plus drauf alle staatswerte Ja. Gott. Also ja, das ist halt erste Level. Das ist halt Level. Das das erste Level vor Prime Awakening, also also das hier, also den unteren Teil gab es nicht, sondern das hier. Das hier war das erste Level so. Und dann irgendwie war nicht. Ähm, was ich aber gerade sehe ist, wenn man die Karte sieht, da ist undurchdringlich und passierbar. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erstmal die Leute hier alle erledigen, bevor ich da durch kann, ne? Und das gefällt mir, weil das heißt, ich kann hier erstmal chillen, glaube ich. Ich sehe außerdem ja keine ich nehme an diese dinger muss ich ja kaputt machen dann ne? ich kann mir zeit lassen hier dass ich bereit bin das klingt schon mal sehr gut ähm ja gut dann gucken wir mal ich kann noch zehn charaktere ja, einpacken hm. und die hälfte davon mit schon ja von meinen dlc charakteren ja geoccupiert das heißt gibt es hier Säulen ja das Junaka kann ja kann ja rocken ich kann sie wortwörtlich hier reinpacken und sie kann sich um die Leute hier alle kümmern sehr gut genauso will ich das sie, sie kriegt dann ausweichwert von 160 wenn sie darin geht, sie gab plus 30 aber da hat sie da sie auch verstohlen ist, zählt da doppelt das heißt sie kriegt ich kann Jonaka wortwörtlich hier. Ich kann sie und er wird wahrscheinlich auch nicht treffen, weil sie ihn schon eine natürliche Ausweichfähigkeit von 100 hat. Das heißt, der hat eine Trefferchance von 20. Weil Magier ignorieren er ihr Ausweich-Ausweich. Alter, ich kann ich kann wortwörtlich nur Jonaka hier platzieren und nee, von dem es auch nicht getroffen. Junaka könnte dieses ganze Kapitel ihr solo. Geil. Da ja, warte mal, wo platziert sie Bei dem die macht sie wahrscheinlich keinen Schaden, ne? Da das ist immer die Sache, ne? 27. Ja, okay. Dann schicken wir sie hier rein, dann tun wir sie immer so ein bisschen hier, die Säulen, ja. Ich glaube, da wird lustig. Also sie kann sich um die ganze rechte Seite, mehr oder weniger kümmern, ne? das war? alquist passt ja auch hier rein. Ne? So er kriegt 102 122. Ne? Ich glaube, ich glaube, ich möchte ausnahmsweise mal den Miniaturbogen mal mitnehmen, weil das ist ein Bogen, der auf einen Reichweite hier trifft. Ne? So dann mal den Sonnenbogen weg. Weil dann kann er nämlich da reingehen. Ne? Er kriegt eine Ausweichwert von weil er ist ja auch ein Verstohlener, ne? er kriegt einen Ausweichwert von 122, ne? was auch nicht sehr wenig ist. Ne? Das heißt, eben platzieren wir auch hier hin. Warte mal, er kann sich um die alle, also komm Ja, weil er wird nicht getroffen von denen. Dann stecken wir ihn mit dem Miniaturbogen da rein. Ne? Wer macht der Schaden? 25. Ich meine, das ist relativ wenig. Aber wir können ihn wortwörtlich hier reinpacken, ne? Die kommen dann auch hier ne? Die wollen auch dann gegen ihn an Okay. Ja okay, i mhm. ja, okay aber pff, bis dahin werden wir ja schon ein bisschen was hier erledigt haben, ne? Also ja, ihn können wir hier reinpacken. Er wird nicht getroffen. Sie können wir hier reinpacken. Sie macht, glaube ich, aber gar keinen Schaden, ne? 27. Nee, damit. okay äh, Kommando zurück du gehst wieder hier rein äh, 25 okay da müssen wir mal anderen hier reinpacken Wetter tot mh. wo los aber er kommt von ausweichen nicht wirklich gebaut machen so, lass erstmal mal einen neuen okay, ich glaube immer ich glaube ihm Baum war weil ich sehr nicht viele Magier herumrennen so da oh, wird ein bisschen mh. wie viele Heiler habe ich Zwei mit Mehl, das Gefühl, ausweichen wird hier der, der Key sein für dieses Kapitel. Wir sind eine Menge Säulen, magier werde ich auch brauchen. Das sieht schon nicht so schwierig aus. Ich weiß, ich schaffe mir wer da wieder mit dem Grab, in dem ich das sage. Ja, und ich habe ihn Lucina gegeben. Ich habe jetzt nicht vorausgedacht, dass wir... Ich meine, ich wusste, dass wir heute gegen Chrom kämpfen, aber... Äh, ich habe wortwörtlich nicht äh, daran gedacht, warte mal, wenn ich Lucina mein Hauptcharakter gebe, ne? Und wir gegen Chrom und Robin kämpfen, das wäre doch voll cool, ne? So. Auf den ersten Blick sieht das nicht so schwierig aus, aber das kann sich ja wieder ändern. Ne, wir wissen doch, wie das hier abläuft. Ne, so, so 100 Ausweichen, 69 Ausweichen. Also ja, ich habe jetzt so ein paar lustige Sachen, die wir ja machen können. So, ähm, wen? Habe ich denn nicht dabei? Dann ich habe nicht Erika und ich habe nicht Roy dabei. Aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Ne? Die wichtigsten Leute, die ich brauche, sind so Leute wie Corin zum Festhalten, ne? ähm, left zum Tanzen, Mikaya zum Multi heilen, Len zum Abknallen, Selika zum Teleportieren, Sigurd. Also die, die wichtigsten Charaktere habe ich alle. Ich will lachen wenn der Tipp voll einfach ist aber ich halt erstmal meinen Mund so heilstäbe Heilung einfrieren ich glaube nicht dass ich ein brauche gehen wir dir mal ein Pflege wir haben ja noch einen Pflege da gibt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte Du hast Heilung, So, irgendjemand hat er nicht, aber du hast von okay. So, du hast nicht die, äh... aber brauchst du auch nicht. Ich bin schon Level 16. Ich nehme an, damit 20 ist das Maximum. Ich weiß es ja nicht, aber ja, gut. Ja, wir haben nicht hier. Jawohl, dann gehen wir rein. Right. Ja. Okay. M M mir das ich habe so das Gefühl, er rennt irgendwann auf uns los, ne? Ja, okay, das war schon offensichtlich solange ich die nicht kaputt mache öffnet sich da nicht ich bezweifle hat der fall ist die wenn es mir nicht so einfach Alfred. ich bezweifle hat das spiel auf mich wartet und mich einfach machen lässt ich weiß doch mittlerweile oh, ja es liegt natürlich mm. So, jetzt habe ich mich gar nicht um die Situation gekümmert. So 74 ausweichen, das ist, nein, das ist nicht gut. Da habe ich mich gar nicht um diese Situation gekümmert. Ähm, gute Frage. So, am liebsten würde ich ja jemanden da reinpacken, aber geht glaube ich nicht. 122. Ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er getroffen wird von allen, aber ich hätte doch lieber irgendwie eine sichere Option, ja? Er geht ein bisschen ausweichen von. wenn der Turbo macht ja auch keinen schaden äh, wer hat du so. ich hatte richtig anstelle kann ich jemanden dahin schicken mit dir ne? du bist halt doch bestimmt hier. so für die ist das die werden ihn ja nicht erledigen. Ne? Keiner von denen doppelt. Oh Gott, hast du einen Hammer? Ein Hammer wäre jetzt richtig gut. Ne, ne zwei Erzritter äh, Geschicklichkeit 19. Ja, So, kann ich dich einfach anlocken ich glaube ja ne durchbrechen okay also einfach nur angreifen so, warte mal voran, ähm. aber ich würde den schon gerne erledigen ich bin aber bestimmt erledigt ne mit dem langbogen machen alle so was eine Menge Resistenz ne das hat für die oder oh, 47 Schaden das ist eine Menge Schaden okay aber sollte eigentlich gut gehen mal ja so. 11 prozent chance macht mir angst aber genau das habe ich mir gedacht ah. okay. Man. Ich habe die ganzen Ritter damit jetzt aber auch getriggert. Ne? So und du bist nicht getroffen. Das war Kritisch den? Ja war ich auch. Sehr gut. Da ist die Junaka, die wir alle mögen. Ne? Oh, sehr gut. Genau, genau das wollte ich im letzten Part sehen, aber irgendwie kamen sie nicht dazu, irgendwas zu machen. Ich war kurz davor, irgendwie ein bisschen was zu machen, aber ja, da war zu wenig Ausweichmöglichkeiten für sie. ja Nichts zum Ausweichen hier, so. immer gespannt wie das hier abläuft. Ja, Mann. Ja, voll wenig Schaden, okay, solange die Ritter sich nicht bewegen. Was sie definitiv jetzt tun werden, ist das noch hier machbar? Locker. Aber die anderen Leute die kommen wahrscheinlich jetzt auch noch. Ne? Ja. Ich kann auch nicht, ich kann auch nicht einfach mal in meinen Mund halten. Ne? Da so, weiß da los. Was ist er hier? Aber je länger ich mir Zeit lasse, desto mehr Leute kommen da. Das ist das was hier abläuft? So, das sieht auf den ersten blick ein bisschen gruselig aus aber dürfte eigentlich zu packen sein. Ne? ich kann immer noch nicht diese typen weil er weil er einfach so langsam ist kriegt er einfach nichts hier also solange ich einfach nur ein paar leute hier im packe ist halt eigentlich okay ne? so was habt ihr alle selber Speer, zu verdammt verdammt! Ich hätte diese magier ja nicht triggern sollen, ne? Ist was mehr Spiel sagen will, ne? So 42. Ich glaube, ich muss ja schon gleich tanzen. So, I'm das darf einfach nicht wahr sein mann wieso ist das jedes mal der fall okay ähm ich würde ihn ein bisschen hier platzieren gleich ne? so ich kann ihn nicht angreifen weil er mich dann konnte mit seinem grünen deswegen muss ich einmal hier mit dir Wir mal Pflege. So, dann haben wir dich weg. Bitte kriegt mich nicht. ich habe mir jetzt schon wieder unnötig Spieler gemacht. So. <lacht> ich meine, sie kann einfach hier stehen bleiben und einfach randalieren. Das mal team platt. Also Fire Emblem Awakening ist so, weiß nicht, das Spiel, was die Serie mehr oder weniger wiederbelebt hat. Nicht, dass Fire Emblem tot war oder so, aber es gab so eine Zeit, da war der der Hype vom Fire Emblem ein bisschen verflogen und Fire Emblem Awakening war sozusagen das Spiel, was aufgetaucht ist bei dem die leute gedacht haben hey diese spielserie ist ja echt gar nicht mal so schlecht ne? und ja hm. das war ein B wieder egal weil nicht der hey, warte mal ich glaube ich das so machen und ja seitdem ist vor allem dann wieder so in dem mainstream gelandet ne? weil die spiele die davor alle kamen, waren so Feiern 11 und 12, was Remix vom ersten und dritten Teil waren. Und ja, die kam von Nintendo DS raus und keine Ahnung, das sah einfach viel zu generic aus. So, also die Charaktere waren irgendwie nicht einzigartig. So, die sahen alle sehr 15 aus. So, die Sprites von den Charakteren, also diese Ingame. Diese Ingame hier Mannequin, die man hier sieht, kampfanimation also es sah, es sah nicht sehr, nicht sehr charmant aus sage ich mal. Und warte mal, ich hatte mich auch ein Ritter, ich war ein Ritter tot. Nein. Und ja, also nicht. Kam halt nicht so gut rüber oder das Spiel war allgemein nicht so dolle. Von daher ja. hat einige Leute nicht so gut ich kann auch hier für hat. also ja da war ein bisschen zwar ein bisschen komisch es war eine sehr merkwürdige Zeit für eine Weile Und dann kam beim awakening aus wenn Nintendo war schon 3ds 3ds ne? Und die Leute haben gespielt, und haben sich gedacht: Oh mein Gott, das ist auch voll geil, das Spiel. Und dann wird Fire Emblem wieder so in den Mainstream so ein bisschen reingepusht. Und ja, jetzt ist es mehr in dem Mainstream als überhaupt. Charaktere aus Fire Emblem kommen jetzt immer in Super Smash Bros vor und so. Also schon relativ erfolgreich jetzt sehr viel mehr als damals habe ich so für kann wenn ich eine so eine Wand baue ist halt eigentlich alles okay aber erstmal schaffen ich könnte natürlich einen von denen erledigen ne was mache ich jetzt auch glaube ich wo hat die am machen weiß nicht wie ich das hier mit denen machen soll mit denen ja die situation ist ein bisschen heftig ich muss auf jeden fall einen von euch erlegen wer trifft mich hier eher wertet schwer du hast ein speer da muss ich einfach mal gucken was ich hier gleich mache Richtig und ich gehe ich sogar da muss ich wieder mit dem Ding hier treffen, den Kombi-Angriff, ja einfach nur Ike ausrüsten können, ne? Den Hammer auswählen können, dann wenn die eigentlich auch weg. So. Die Verteidigung, die er hat, ne? Ist schon ein bisschen krass ja So, da müssen wir ja mit ihm tanzen. Bei dem maximalen Erfahrungsschub. Von beim Awakening auch gut, obwohl das dieses Ganze oh, du muss, Leute miteinander verheiraten, damit du Kinder aus der Zukunft bekommst. Das war ein bisschen stressig, weil ich versuche natürlich auch immer halbwegs optimal zu spielen. Ne? Und ich versuche dann auch immer die besten Kombinationen herauszufinden oder Sachen herauszufinden, mit dem ich zufrieden bin und so. Und dann sitzt du da irgendwie, machst sie um diesen ganzen Mist als Gedanken. Denkt ihr so, mein Gott, das ist, so, das ist auch nicht mal wert? Ne? So. Also ja, pf, weiß nicht so kann ich. Hm. Ja, der ist natürlich ein bisschen nervig. Gerade es wäre perfekt, wenn du ihn retten könntest. Ich glaube, da wird ganz reichen. Oh doch. Oh mein Gott. Oh wow. Der schon. Der hat den one Ja, als erstes aktiviert hätte. Also, ist aber auch interessant. Also Lucina ist ja, ist ja diese, diese äh, Charakterin aus der Zukunft, ne? Die sich erst als Marv ausgibt nehmen sie noch eine sie noch eine maske trägt der ne? ja, ihre haare irgendwie ein bisschen kürzt wie auch immer sie hat gemacht hat und dadurch hat sie sozusagen weiß nicht. aber sie wollte versuchen zu verhindern dass dieser dunkle Dämondrache, drache der in ihren der in ihrer zeit aufgetaucht ist also ihr wollt verhindern, dass dieser erwacht wird. Es ist mehr oder weniger... Kennt ihr Dragon Ball Z? Kennt ihr Trunks aus der Zukunft? Ja, es ist wortwörtlich das. Es ist wortwörtlich das. <lacht> so, aber ich glaube, wir haben diese Situation hier voll unter Kontrolle gerade. Es ist wortwörtlich Trunks aus der Zukunft. Also die Story. Und ja, dann hat man irgendwie die... Ich hätte vielleicht den anderen erst angreifen sollen. Da gab es irgendwie weiter nicht. Jeder Charakter konnte mit jedem verheiratet werden. Also jedes Männchen konnte mit jedem Weibchen hier verheiratet werden. Ne? Und... Du hast sozusagen... Ja. Du hast sozusagen... Äh Erstmal, wenn du charakter miteinander verkuppelt hast. Haben die ein kind gezeugt und das haben die in diese komische welt reingebracht in dieser welt geht die zeit viel schneller um als in der echten welt und dann irgendwann haben sie diese welten alle besucht und so sich so gesagt so oh ja mein ich tue mein kind besuchen das hier reingepackt habe in dieser welt ne? und die sind natürlich dann schon erwachsen damit du die halt als spielen kannst ne? so als spielbare charaktere also ja es war etwas hm. Es hat schon so ein paar Sachen von einem abverlangt, die man ein, die man abkaufen musste. Ne, so ich gucke mir jetzt gerade hier an. Ne? Ich baue doch nicht mit kajas super eilung einsetzen. Ne, du machst 42 Schaden. Du machst was du sieben. Das heißt 49. Du überlebst hat nee warte. Du hast. Ja, du überlebst das. Du überlebst das auch. Ich hin fangen sie hier im Kreuzfeuer. Okay. aber doch irgendwie einfacher als gedacht. Die Situation. Ja wir sollten jetzt ja, wir sollten jetzt hier überleben und er geht weiter auf junaka los. Der Idiot. Ketten. Nein, okay. auch auf ihn marke los bemerkt das spiel irgendwie nicht so tut das irgendwie nicht so Ausweichchancen und so berechnen oder was das hier los so egal ist mein gewinn halt ne? So, ich habe eine Leichtachs mal gegeben, ne, damit du halt mal triffst. So. und ich komme jetzt mit Gregor erledigen würde sagen, ne? bist du der mit dem schwer Du bist der mit dem Schwert, da ne? ja, Na, guck mal, den kann ich treffen. Aber oh, dieser ein Prozent kriegt schon, Also ja, ich fand Fire Emblem Awakening auch gut, aber diese solche Sachen haben das irgendwie wieder so ein bisschen komisch gemacht, so ne im Sinne von ja okay. Also Fire Emblem Awakening hat dieses ganze Shipping-Zeug hier so eingeführt, was ich was ich persönlich nicht so gut finde und mit wen mit das irgendwie die meisten Leute mittlerweile Fire Emblem identifizieren. Ne? Früher wurde Fire Emblem immer so verglichen mit Anime-Schach, ne? Weil du hast Anime-Charaktere und du spielst hier ein Strategiespiel, ne? Anime-Schach, ne? So haben Leute früher irgendwie Fire Emblem, äh, beschrieben. Wenn du jetzt irgendwie jemanden fragt, was ist Fire Emblem, dann sagen Leute irgendwie Dating-Simulator. Da finde ich irgendwie voll schade. Also ja, also nicht. Also Leute, die jetzt irgendwie jetzt irgendwie so in Fire Emblem reinkommen, die haben natürlich nur die ganzen neuen Spiele gespielt, die haben jetzt nicht irgendwie so Sachen wie keine Ahnung, die haben jetzt nicht so Sachen wie, äh ja, jetzt habe ich genau, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich nicht machen wollte. Die haben natürlich irgendwie weil nicht ganz andere Sicht von Fire Emblem, ne? Ich kann die sowieso nicht erreichen. Und ja, ist ein bisschen schade, finde ich persönlich. Ne, so, so, da wir alle, warte mal, du hast einen Support mit. Nee. Hm, ich will die so platzieren, damit damit jeden hier, den auch Support hat hier. Ich mache ich lasse das Ding natürlich hier noch ganz, ne, aus ganz offensichtlichen Gründen. So, Support. das kann unmöglich alles sein. Das ist viel zu einfach. Was ist der Haken in diesem Kapitel? kommen Ah, von hinten kommen welche. Und da kommen auch immer mehr Leute. Und irgendwann geht das Ding kaputt. Ne? Und dann kommt ihr alle hier runter gerade. Ne, ich sehe das doch schon. Jetzt kommen, ne? Ich denke wohl, ihr seid sehr klug, ne? Ich spiel. Ich habe übrigens so gar nicht dir abgecheckt, ne? das emblem der bande eine habner Prinzessin, den das vertrauen aller gehört wieder das schicksal das schicksal ändern und ja für die die sich schon mal für die die es überhaupt mal aufgefallen ist ne Baum hat chrome das gleiche schwert wie lucina also in smash brothers ne? das liegt daran weil das schwert das lucina hat ist das schwert von chrom aber da sie aus der zukunft kommt ne, in die Vergangenheit kreist es, gibt zwei von diesen Schwertern, dass die beiden sich zum Beispiel mal ja, erstmal getroffen haben, als sie sich als Marv ausgegeben hat. Hatte sich auch gemacht, so: Hey, warte mal, das ist, doch, das ist doch das legendäre Schwert, das ich auch habe. <lacht> ja, deswegen haben die das gleiche Schwert ne? so voran und Donnerschwert. Das ist immer das sind so die Waffen, die mit denen Robin immer identifiziert wird. Ist im leben Bande, Taktiker, der sein Gedächtnis verloren hat, aber nicht sein taktisches Geschick. Und ja, ich fand, ich finde das übrigens immer super schwachsinnig, weil man magisch ausgedehnten Charakteren ein Donnerschwert gibt. Ne? also du, du hast ja diesen Charakter, ne? der, der schon Magie einsetzen kann. Ne? Hier, der kann Magie einsetzen. Ne? Warum sollst du denen ein Donnerschwert geben? Warum nicht ein physisches Schwert? Der Typ hat jetzt nur noch irgendwie magische Angriffe. Ne? Warum nicht? Ein... Der, der hat auch gar nicht so wenig Stärke. Ne? Das heißt Einige Leute, ich nehme, ich weiß schon genau, irgendwie im DLC war zum Beispiel auch ähm, äh, uh, im DLC war zum Beispiel auch Dings ja, Selene äh, hatte glaube ich auch irgendwie ein Donnerschwert ausgerüstet, ne? Wobei ich mich frage, warum? Warum mir ein Donnerschwert geben, dass ihr magische Angriffe gibt, wenn man ihr so einfach Zauber geben kann, die magisch angreifen? habe da letztens verglichen. Ein Donnerschwert hat irgendwie so die gleichen Werte wie ein nun Dann Elfen nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Eins von den beiden. Also, warum gibt man ihr nicht dann direkt? Warum sollte man ihr ein Schwert dann geben, wenn er die gleiche Funktion erfüllt wie ein, wie ein Dings? Ne? Deswegen habe ich dann halt auch meinen Hauptcharakter gegeben, weil der halt, hm. weil der halt hier, weil ich nicht, dann viel besser gerüstet dagegen ist. Da kann er halt physisch und magisch angreifen. Was mache ich hier eigentlich in der Situation? Physischer Angriff. Ähm, 40. Kann. Oh ja, kann er. <lacht> so, ich platziere mich mal hier rein. Ich gebe dir mal deinen ultimativen Speer. Den du garantiert treffen wirst. Ne? 107. Ausweichen. 45. Ne? Ich könnte den auch Ikea geben. Nee, nee, nee. spannen wir uns dann auf ich gebe dir brionac oh, und du gehst dann da rein und machst sie alle fertig oder nimmst wenigstens keinen schaden so dann mache ich hier diese Pegasus ritter oder greifen ritter oder was auch immer stelle mir die sehr, ich stelle mir die sehr nervig vor deswegen gehe ich hier mit Unaka rein und die kümmert sich um die so jetzt müssen wir uns noch um die leute hier kümmern Silberschwert, Silberklinge. Oh, wow. ist tot. Das ist ein Erzbetrauter, Paladine. Rittmeister, äh, Rittmeister. Ja, Rittmeister sind Paladine. was weiß nicht, Englisch. So, ähm. Da hat man gesehen gerade, ne? Sie hat gleich Schwert wie Chrom. Nur es das heißt... Nur er, es wird immer irgendwie Dimensionsfalchon genannt. Also Chrom's Schwert ist das fall ne? Was übrigens auch irgendwie sehr komisch ist, weil... Wir haben ja einmal Marv, ne? Und ja, ne, der hat ja noch nicht fall schon Und den seine ultimative Waffe ist auch das schon Und Fire Emblem Awakening spielt ja nach... Emblem 1, ne? So tausende von Jahren, irgendwie so 5000 Jahre oder irgendwie so ne? Keine Ahnung. Und da ist dann halt sehr verwirrend, wenn irgendwie wenn irgendwie hier, ja, weiß nicht, auf einmal Chrome auftaucht mit seinen Pfeilchen und den sein es auf einmal vollkommen anders aussieht. Also ja, ich glaube da soll es auch irgendwie eine erklärung übergeben aber ich weiß nicht mehr genau was die erklärung war ich glaube mich dass die im spiel erwähnt wurde aber irgendwie irgendwie war da was ne? ich weiß jetzt nicht mehr okay die situation ist doch ein bisschen nervig als gedacht so, 31 Boah, ich bin Muss ich echt irgendwie darauf hoffen dass er sie trifft ha einfach wegrennen, ne? Ich hätte auch einfach wegrennen können, glaube ich. So, wie kann ich den typen mit der Silberklinge? Bitte schön nicht doppeln. Ach ja, diese ganz dicken Waffen, die geben irgendwie, die sind nicht so schwer, ne? Aus irgendeinem Grund. ja habe das schon wieder geschafft hier? Nicht irgendwie, weil nicht. Aber auch schnell ne? 30 39 51. Der macht mich fertig. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, ich kann die alle erledigen oder die meisten von denen. Aber ich nehme halt ein bisschen Schaden. Ich muss vielleicht jetzt die äh, Kajas Heilung einsetzen. ne? So Ahnung, Ahnung hat eine recht hohe Crit -Chance, ne? Chance ich hier reingehe, kannst du dann ihn erledigen 77 okay war mal so okay du gehst hier rein ne? oder kannst du ihn erledigen wahrscheinlich nicht ne? so besser wäre jetzt wenn du ihn mal kurz kicken würdest ne? ah, Dreck. Oh, Dreck. So, dann haben wir den eben kaputt. Nope. Oh, da war irgendwie so von left so eine Fähigkeit, ne? So, ich gehe mal hier rein. Einfach nur. Ich meine, wenn ich dem nebenhaus sowieso... Ich habe mich jetzt dahin platziert, damit er Abwehr bekommt. Mein Hauptcharakter. So. Ich bin sicher, jeder da würde ein Angriff überleben, ne? Mindestens. So, mehr Verteidigung. Aber immer noch keine Geschwindigkeit. Ja, hier habe ich übrigens mal dings gegeben, ja? Yeah, die Feuerlanze. ich mir ziemlich sicher bin, dass sie damit verdreißen kann. So, oh Gott. Ja, ja, warum nicht? Da vorne habe ich übrigens auch einmal hochgelevelt. Ich habe einige Waffen die einfach hochgelevelt, einfach ein bisschen mehr Trefferchancen und so zu bekommen. so Okay, okay, oh, perfekt. Sie kann sogar ich hatte eigentlich mit ihr die Waffen angewechselt. Ne? Also mit ihr ja, da muss ich nicht. na so. ich müsste ich ja wohl jetzt neulich kriegen ne komm obwohl er wird gegnerische Verteidigung Resistenz wie funktioniert das also nach dem Angriff oder während des Angriffs Ähm, raffall ist ja irgendjemand in gefahr oh ja du aber da könnte auch jemand durch den konter sterben So, ich hoffe da funktioniert so wie ich mir das vorstelle Doppelbeistand. beistand ich weiß es auch mittlerweile wie diese wie diese fähigkeit funktioniert also der charakter bei dem die aktiviert werden muss verdammt muss ähm, der charakter muss in der bewegungsreichweite sein damit ausgelöst wird also jeder hier also der blaue bereich ist die bewegungsreichweite ne? also jeder charakter der in dem bereich ist und angreifen und gegner trifft ähm, bekommt unterstützung ja von dem charakter so, so der typ wird leider hier überleben und noch irgendwie jetzt hier reißen 24 äh, du erledigst nicht sie außer du hast noch irgendwie was du erledigst nicht ihn du erledigst ihn aber mit einem konter müsste er dich eigentlich erledigt kriegen also Gregory wird gedoppelt ne? aber sein konter müsste ihn eigentlich erledigen wenn sie jetzt jetzt also er wird wahrscheinlich angegriffen nehme ich an oder auch nicht